Riska, du kannst gleich vorne bleiben, du hast ganz ganze Arbeit Also Tagesordnungspunkt 7, erste Lesung des Gesetzentwurfs Landesregierung zur Änderung des Hessischen Ausführungssitzes zum Wasserverbandsgesetz. Bitte sehr. Meine Damen und Herren Abgeordneten, die Wasserverbände, bei denen ich mich bedanke, sie arbeiten weitestgehend ehrenamtlich, müssen nach dem Gemeindewirtschaftsrecht arbeiten. Dieses wurde mit der Hessenkasse geändert. Viele dieser Notwendigkeiten der Hessenkasse sind aber nicht für die Wasserverbände geeignet. Deswegen werden wir das Gesetz anpassen, sodass die Wasserverbände von bürokratischen Vorschriften entlastet werden. Herzlichen Dank und auf die Beratung. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das Gesetz ist eingebracht, keine Aussprache. Dann überweisen wir den Gesetzentwurf zur der zweiten Lesung, den Fachausschuss.